Ja, viele Moschees, die gerade im Bau sind, ja. wie hier zum Beispiel, ja. oder vorhin war auch schon auf der, auf der rechten Seite. Es gibt so viele Moscheen hier bei uns, aber bei, zur Gebetszeit, dann sind die Moscheen nicht voll, ja. vielleicht nur zwei Reihen oder eine Reihe, also wenn die beten, dann sie stehen in Reihen ja. und äh, werden nicht voll, ja. bis auf Sonntag, äh, ist auf Freitag, das heißt, auch Freitag, weil gibt es dann genau. Gebets, diese Massengebete am Freitag, ja. da werden die oft voll, ja, okay. aber nur einmal der Woche. Ja. Mhm. Die sind aber immer stolz, wenn die dann so schöne große Moschee haben, ja, aber kommen nicht hin, hin zu beten. Ja. Mhm. Ja, ja, das Dorf. Da. Und die Einheimischen spenden gerne an die Moschee, weil die meinen, wenn die was spenden, das heißt, die werden mit dem Geld ja äh, in dem Himmel, also in der Jenseite, irgendwie mal auch Haus aufbauen, mhm. für ein eigenes, eigenes Haus. Ja. Deswegen wird es auch gern gespendet. Ja. Am Freitag spendet man auch für, äh, bei dem Massengebet ja. oder bei dem Freis äh, Freitagsgebet. Ja. Das wird nicht vom Staat finanziert, ja. also nur von den Einheimischen. Ja. Reine Finanzierung von der Einheimischen selbst. Ja. Das ist ganz anders als in Europa, ja? dass alles vielleicht von der Regierung finanziert nee, wird. Hier? Nee, nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Ja? Die kriegen auch nur ihre eigenen ihre Spenden auf die Kirchen. Okay. Also okay. äh, fangen wir wieder an in Deutschland. <lacht> wenn ich, wenn ich äh, eine Religion habe, christlich oder. oder, oder, oder, oder du hast keine Religion, nee. ne? Okay. Ja. automatisch von deinem Lohn, was du verdienst abgezogen also, also äh, Kirchensteuer genau, ne? genau <lacht> so ist es. Das ist alles geregelt in Deutschland und alles abgezogen die kriegen glaube ich anteilmäßig die vom Staat eine Förderung auch die jüdischen Gemeinden die muslimischen Gemeinden bei uns. Ähm, das dann, weiß, Kennen wir auch nicht ganz so aus. Ich weiß nicht, dass sie alle so einen Anteil an Förderung kriegen. Ja, ja. Auch das noch viele kann ich, weiß ich jetzt nicht. Ja. Deswegen habe ich auch schon mitbekommen, dass viele Deutschen auch aus der Religion ausgetreten ja wieder sehr merkwürdig, entweder bin ich religiös, ich glaube an was, dann bezahle ich auch gerne dafür oder ich will es nicht. Ne? Aber wegen Geld austreten ist ja nun, also, das kann ich wieder nicht nachhören, das ist ein deutsch, typisch deutsch. deutsch dann. Ja. Also ich bin einfach nicht so, in der DDR gab es sowas gar nicht und ich bin damit überhaupt nicht konfrontiert worden. Und ich gehe gerne in Kirchen, gucke mir gerne auch andere, andere Gotteshäuser an weil es mich einfach interessiert. Mhm. Also ich bin ja total von dem Hindu, was er ja so alles erzählt hat, das wusste ich ja alles gar nicht. Ne? Ah, ja. sehr ja interessant. Muslimisch hast du schon mal öfters was gehört, weil ja, weil du ja in der Nähe bist und viele auch bei uns im Land sind. Also Hindus, glaube ich, sind in Deutschland. Gibt da welche ja, dort? Eine Familie, okay. Also sehr sehr wenig und äh, wenn du so in die, in die in die, Öffentlichkeit gehst, ja, siehst du nicht was auf Hindu hindeutet, irgendwo. Ja. ja. Also, so Hindu-Tempel oder so, das gibt es gar nicht bei uns. Aber eben ja. es gibt äh, Synagogen bei uns, es gibt, äh, äh, wie heißt die hier, noch Moscheen, Moscheen gibt es bei uns, Kirchen gibt es, das gibt es alles schon. Guck mal hier, das Auto voll beladen von Quasi. Menschen. Das <lacht> Arbeiter, oder? <lacht> ja, irgendwie so, eine. Arbeiter, Vollbladen auch sitzen gefährlich da. Mache ich die auf? Ja. Also, ich nehme die auf jetzt ab. Es wird auch schon ein schönes Video von mir. Da. Zum zeigen, ja. ja. Gut, sehr viel TikTok-Video. Wer hat das Auto mit den meisten Personen befördert? beladen, ja. Auch schon vier Futter drin, ja. Die Reis werden auch getrocknet, mhm. die Reiskörner. Ja, es gibt viel Arbeit ja, bei dem Reisanbau, ja, bis man auch schon gesagt, Reis kriegt. sehr, ja. sehr, sehr, sehr anstrengend und der Lohn sehr wenig. Also, man mhm. kann auch überlegt, wenn so ein Päckchen bei uns in Deutschland kostet, also ein Kilo Reis kostet, was kostet das bei uns ein Kilo Reis? Äh, vielleicht 1,20 Euro oder so. Mhm. wieder beiden Erden Aber es gibt ja ich denke mal wirklich auch den Reis aus den Ländern, wo das mal schnell alles.